Liebe Freunde, wir lesen das Buch des italienischen Theologen Walter Bini, Die Primäre Christologie, weiter. Teil 2, Kodex des Bündnisses, Exodus Kapitel 20, Vers 22 bis Kapitel 23, Vers 33. Diese große Sammlung ziviler und religiöser Gesetze ist die archaikste, die in der Bibel enthalten und im Kontext der Elohisten-Tradition im Norden und dann in die Yahwisten-Elohisten-Redakteur im Süden zusammengeführt und dann an die Seite von Dontronomium gestellt ist, wie in der Einführung der Kapitel 20 erwähnt wurde. Dass es sozusagen nicht durch nachfolgende Überlieferungen harmonisiert wurde, setzt eine Kristallisation eines offensichtlich liturgischen kontextes monolatrische phase voraus den priesterliche tradition behauptet und deutronomische tradition diese nicht ändert auch wenn sie keinen absoluten monotheismus sondern nur eine monolatrie zu mehreren übernatürlichen wesen ja und l sichert der deutronomische kodex des bündnisses ist neu und leitet sich von exodus Kapitel 24, Vers 7 ab, auch wenn der Vers eher auf den Dekalog zu verweisen scheint. Exodus Kapitel 20, Vers 1 bis 17 Da aber die beiden Sammlungen ursprünglich auf Elohisten Tradition zurückzuführen sind, unterscheiden sie sich von den anderen, nämlich Jahwisten Tradition Exodus Kapitel 34, Deuteronomium Tradition, insbesondere der Deuteronomische Kodex aus Deuteronomium Kapitel 12 bis Kapitel 26 und priesterliche Tradition Exodus 25 und folgende, insbesondere der Heiligkeitskodex Leviticus Kapitel 17 bis 25. Diese Bezeichnung kann auf das gesamte Gesetzeskorpus und speziell auf dieses Buch oder auf den Kodex des Bündnisses von Exodus Kapitel 20, Vers 22 bis Kapitel 23, Vers 33 der Elohisten Tradition ausgedehnt werden. Beachten Sie, wie eine Begründung der klassischen Überlieferungen besser quellen, auch in Exodus wie auch in Genesis und Numeri, sowie unserer Meinung nach auch in den ersten historischen Büchern von Josua bis Könige, es sollte für jeden sowohl die Theophanie als die göttliche Gabe des Gesetzes als auch schließlich der, der Bündnisritus selbst gegeben sein, wie wir in Exodus 24 sehen werden. Der Kodex des Bündnisses der Elohistentradition lässt sich kurz analysieren, nicht nur in seiner literarischen oder stilistischen Struktur, sondern auch inhaltlich und schließlich unter dem Gesichtspunkt seiner Entstehungs- und Herausgabegeschichte. Stilistisch wird er so präsentiert bediente oder kasuistische vorschriften in übereinstimmung mit texten der alten mesopotamischen gesetze insbesondere mit dem kodex von hammurabi dies sind die mishpatim rechtsvorschriften urteile entscheidungen von exodus 21 verse 3 bis 11 18 bis 22 26 bis 37 kapitel 22 verse 1 von 1 bis 16. Sie werden heute als kasuistische oder bedingte Sprüche bezeichnet. Wie im Dekalog Vorschriften oder Gebote sind in zweiter Person Singular Imperfekt oder in zweiter Person Plural und werden heute als apodiktische oder imperative Sprüche bezeichnet. Die semitischen Sprachen haben nur zwei Zeitformen, Perfekt und Imperfekt und damit decken die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ab, das heißt die kontinuierliche Zeitform. Und den Imperativ stellen auf das Imperfekt. Andere Verordnungen unter der Bedienung folgen in zweiter Person singularen Form. Exodus Kapitel 20, Vers 25, Kapitel 21, Vers 2, Kapitel 22, Vers 22 und Vers 24 bis 26, Kapitel 23, Verse 4 und 5. Außerdem enden sieben von denen vom Partizip eingeleitete Sätze mit einem Todesurteil in Exodus, Kapitel 21, Verse 14 und 15 bis 17, Kapitel 22, Verse 17 bis 19. Inhaltlich gliedert sich der Kodex des Bündnisses der Elohisten-Tradition in Zivil- und Strafrecht, Kapitel 21, die Verse 1 bis 22 und 20 Kultgesetze, Kapitel 20, Verse 22 bis 26 Kapitel 22, Verse 18 bis 31 Kapitel 23, Verse von 10 bis 19 und Gesetze der Sozialethik, Kapitel 22, Verse 21 bis 27, Kapitel 23, Verse von 1 bis 9. Auf der Ebene der Textbildung, angesichts der Existenz sesshafter Gesetze, wie über den Sklave das Haus, das Zufluchtsort das Geld und so weiter. Sicherlich kann man sich nicht einfach nur das mosaische Zeitalter vorstellen, aber es ist notwendig, seine Weitergabe und Entwicklung innerhalb der biblischen Gesellschaft zu berücksichtigen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass diese Gesetze spätere sind, sondern im Gegenteil, es bedeutet, dass sie bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus bezeugt sind und bereits zu Beginn der biblischen Gesellschaft bekannt und angewendet wurden. Aber auf jeden Fall wurden im Laufe ihrer Sozialgeschichte übernommen und angepasst. Innerhalb dieser Entwicklung wird anerkannt, dass der kasuistische Teil von dem Kodex des Bündnisses Exodus Kapitel 21 Vers 12 bis Kapitel 22, Vers 16, den ersten Gesetzesblock darstellt, der innerhalb der im Nahen Osten entstandenen Kreise der Schreiberschulen im 9. und 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich in Israel gebildet wurde. Und diesem Block wurden Gesetze und eine Reihe von Gesetzen anderer Überlieferungen und Redaktionen hinzugefügt. In Bezug auf die anomale Struktur möchten wir Sie jedoch daran erinnern, dass wir im Kodex des Bündnisses den Kern der Offenbarung in diesem Sinne haben. Exodus Kapitel 20, Vers 23 Die direkte Rede, die Jahwe auf die Lippen von Moses platziert hat, bezieht sich auf Jahwe selbst. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel zu euch gesprochen habe. Und ohne jede Unterbrechung kommen wir direkt an Vers, Kapitel 21, Vers 6 an, wo wir lesen, Dann wird ihn sein Herr näher zu Gott bringen. Der Text in direkter Rede und in der ersten Person hätte sagen können, Dann wird sein Herr ihn mir näher bringen. Stattdessen passiert es nicht, wie auch kurz darauf im Vers 13. Wenn er ihn aber nicht überfallen hat, sondern Gott ihn in seine Hand fallen ließ, so werde ich dir einen Ort zuweisen, wo er Zuflucht nehmen kann, und so weiter. Diese Art des Dialogs macht offensichtlich eine Komposition durch zwei oder sogar 30 überschneidende Traditionen deutlich, die vom letzten Herausgeber anscheinend nicht zusammengelegt wurden, da die Diskrepanz des Textes zu offensichtlich ist. Das Muster wiederholt sich immer wieder, wie wir später sehen werden. Kapitel 22, Verse 8, 9, 20, 23, 25, 28. Wir haben uns entschieden, die Anomalie im Offenbarungsdialog mit Moses sofort hervorzuheben, um dem Leser zu helfen, in das Problem einzudringen, das unserer Definition einer primären Christologie zugrunde liegt. Denn sie war Gegenstand der ersten Auseinandersetzungen und ersten Kontroversen nach dem Bruch zwischen der großen Kirche und der Synagoge und den in Talmud dokumentierten Vertretern der rabbinischen Tradition. Exodus Kapitel 23 Verse 20 bis 33 Nachdem wir den Kodex des Bündnisses abgeschlossen haben und bevor wir uns mit Kapitel 24 befassen, müssen wir kurz einige Texte und um die Theologie von Exodus Kapitel 23, Verse 20 bis 33 in Erinnerung rufen. Die Verheißung von Erezkenan, dem Land Kanaan, als Wiederholung des zweiten und die Abhängigkeit vom ersten Text sind reichlich belegt. Wir haben es mit einem Herausgeber oder Sammler verschiedener Traditionen, wahrscheinlich auch deuteronomischer, zu tun. Nach dem von Gott gegebenen Gesetz für das Land und vor dem Bundesritus wird dieser Text der Landesverheißung in einem zusammengesetzten und überladenen Stil platziert, wo die Sprache der deuteronomischen Tradition vorherrscht. Aber ist es ebenso offensichtlich, dass es die Elemente im jachwisten und elohisten Redakteur geben, die also vor der deuteronomischen Tradition und parallel zu dieser den Mosesaufenthalt auf dem Berg mit der Rückkehr zum Volk verbanden, um den Bund zu schließen, ein Thema von äußerster Bedeutung, das von allen und einzelnen Traditionen weiterhin aufgegriffen wird. Vers 20 ein Engel, ein Element, das in der Elohisten Tradition gefunden wird. Exodus Kapitel 3 Vers 2, Kapitel 14 Vers 19 hier und im Kapitel 32 Vers 34 wird im Kontext des Jahwisten- und Elohisten Redakteurs wieder aufgenommen, obwohl es vorzugsweise ursprünglich bei der Yahwisten Tradition erscheint und in der deutronomischen Tradition nicht präsent ist. Die Angelogie wird sich im Nachexil behaupten, Tobia, Kapitel 5, Vers 4, und breitet sich dann auf das Judentum und das Christentum aus, auch wenn es in den eher traditionalistischen Kreisen nie vollständig akzeptiert wird, da es als Erbe des uralten Polytheismus betrachtet wurde. Vers 24, ihre Säule, aufrechtgestellte Steine neben den Altären, wie Menschenstatuen, für manche ein fallisches Symbol, wurden auch von den Kanaanitern verwendet und sie repräsentierten die männliche Gottheit, während die heiligen Holzpfähle Ascheroth repräsentierten die weibliche Gottheit Asherah. Aus offensichtlichen Erhaltungsgründen überliefern archäologische Ausgrabungen nur die Säule. Auch in der Bibel in der patriarchalischen Zeit bezeugt Genesis Kapitel 28 Verse 18 und 22 wurden sie von der deuteronomischen Tradition und dann sie nahen Propheten und von der priesterlichen Tradition verurteilt. Deuteronomium Kapitel 7 Vers 5 Kapitel 12, Vers 3, Kapitel 16, Vers 22, dann Hosea, Kapitel 3, Vers 4, Kapitel 10, Vers 1, Micha, Kapitel 5, Vers 12 und Levitikus 26, 1. Vers 28, der Hummel, stellvertreter des Engels, Vers 20, bedroht und jagt Feinde um Besitz des Landes. Verse 29 und 30, es ist ein Erklärungsversuch der Deutronomischen Ursprung für das Scheitern der Eroberung des Landes mit dem Fortbestehen feindlicher Bevölkerungen. Die Erklärung ist notwendig, um die göttliche Verheißung nicht zunichte zu machen. Und dieser wird eine Vorsetzung haben. Richter Kapitel 2, Verse 20 bis 23 greift auf die Israels Untreue zurück, während eine Passage immer im Buch der Richter, Kapitel 3, Vers 2, behauptet, einen kriegerischen Geist zu bewahren. Schließlich schlägt der Midrasch im Buch der Weisheit, Kapitel 12, Verse 3 bis 22, die göttliche Vorsetzung vor, die Zeiten der Bekehrung der Einwohner des Landes zu begünstigen. Vers 31, Teil A diese breiten Grenzen zwischen dem Roten Meer und Euphrat, Sinai und Mittelmeer, sind stark idealisiert und in der Tat wurden nie erreicht. Vers 31 Teil B bis Vers 33 folgende Parallelen zu Exodus 34, Vers 12 Sie fürchten die Assimilation Israels an andere Völker als drohendes Verschwinden. Vergleiche Deuteronomium, Kapitel 7, Vers 16, Richter, Kapitel 2, Vers 3, 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 21.